Hola, buenos días. Hi, guten Tag. Vamos a platicar en español y alemán. Wir werden heute tatsächlich bilingual sprechen, und zwar auf Deutsch und auf Spanisch. Ich habe nämlich gedacht, okay, ich habe einmal spanischsprachige Fragen und einmal deutschsprachige Fragen. Wir können das Video einmal bilingual starten. Es que gente de Alemania y gente de México me ha preguntado muchas cosas, y por eso pensé que sería buena idea hacer este video en español y en alemán, y por eso platico dos veces. De todos los lugares en los que fuiste, ¿cuál me recomiendas? Oh ¿Cuál es el lugar? Oh, ¿De todos los lugares que me Es que la neta me encanta todo México. O sea, estaba disfrutando muchísimo el tiempo en Oaxaca, en Chiapas, pero también en el Df Y obviamente me encanta Cancún. Pero porque yo sé de que tú vives en Cancún, te puedo recomendar otro lugar. Oaxaca. A mí me encanta Oaxaca, o sea, me encanta muchísimo todo el estado. El mar, las playas, todo está precioso, pero la ciudad de Oaxaca de Juárez también, o sea, vale la pena por la comida. Tienen una arquitectura muy linda, la gente es muy amable y ya lo dije, yo sé, pero la comida, o sea, es la mejor comida la que comí en todo México y por eso te recomiendo visitar a Oaxaca. Da, yo que la persona que me diese esta pregunta ha vivido de Cancún, o sea, que werde ich auf jeden Fall Oaxaca empfehlen. Oaxaca ist ein Bundesstaat und hat auch eine gleichnamige Stadt, und zwar Oaxaca de Juárez. Und ich kann euch beides empfehlen. Die Strände sind wunderschön. Das Meer ein Träumchen. Es ist auch mal ein anderes Meer und nicht so wie Cancun. Es ist halt kein Karibik, aber trotzdem sehr, sehr schön. Und Leute, vor allem das Essen. Das Essen in Oaxaca ist unfassbar lecker. Es ist das leckerste Essen, was ich in Mexiko gegessen habe. Es gibt eine super schöne Architektur. Und generell ist die Gegend einfach unfassbar schön und sehenswert. Wie läuft's bei dir so? Bist du wieder gut in Deutschland angekommen? Wie geht's dir wieder in Deutschland? Ich bin wieder gut in Deutschland angekommen. Es geht mir auch ganz gut. Ich muss mich aber ehrlicherweise tatsächlich immer noch an Deutschland gewöhnen. Es klingt so ironisch. Ich habe mein Leben lang gelebt, aber ich schwör's euch, es ist eine Umstellung. Immer noch. Aber ja, es geht mir gut. Ich bin wieder Alemania Deutschland und ich fühle mich gut. Aber die Wahrheit ist, dass ich acostumbrarme noch o noch sea, no me puedo Ich kann mich noch comer taquitos, haben. Ich Pastor. Ignorando de que extraño muchísimo a México, sí estoy bien. Wie kann man nur Angst vor Iguanas haben? Como se puede tener miedo a Iguanas? Leute, Hand aufs Herz, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich liebe Iguanas und ich verstehe nicht, wie man Angst vor denen haben kann. Süßeste Satire ever. No tengo ni idea. O sea, las Iguanas son tan lindas. Sie no hacen nada, solamente se broncean y ya. Das Ding ist, Iguanas machen ja gar nichts. Sie sonnen sich so ein bisschen und das war's schon. Also, nein, ich habe keine Ahnung, wie man Angst vor Iwanas haben kann. Richtig süße Teile. Wie kann man nur so braun werden? Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Ich bin jetzt schon wieder ein bisschen blasser geworden. Ich merke, dass ich meine Hautschicht verliere, was ich sehr schade finde. Das heißt nämlich im Endeffekt, dass ich blasser werde. Aber noch bin ich ein bisschen braun. No es tan fácil traducirlo, la neta, porque es una pregunta en la que no se espera una respuesta, a la verdad. O sea, es como decir en una pregunta, estás bien bronceada. Wo genau wohnst du in NRW? Ich wohne im wunderschönen Münsterland. Donde vivest du in Alemania, o sea, in deinem Staat? Wir wohne in einer Region, die sich nennt Münsterland. ¿Ya ja, du el die Show von Franco Escamilla, de Payaso? Ja, ja, ich vi. sie gesehen. Ich war ich war llorando, ich hatte emociones, Emotionen, o sea, es war Show Genial. Hast du schon die Show von Franco Escamilla gesehen, die heißt El Payaso? Ja, ich habe die Show schon gesehen. Das ist nämlich ein mexikanischer super cooler Comedian. Leute, wer ihn nicht kennt und wer Spanisch spricht, ich kann es euch nur empfehlen. Es ist sehr mexikanisch. Ihr müsstet euch erstmal ein, bisschen, ein paar mexikanische Wörter aneignen, aber es lohnt sich. Ich habe auf jeden Fall die Show schon gesehen und ich habe gelacht und ich habe geweint und habe gefühlt alle Emotionen durchlebt in dieser Show und ich fand sie genial gut. muy feliz para ser alemana. No deberías estar Bueno, es que la neta soy polaca y solamente vivo en Alemania, entonces no. Es que antes de visitar a México me sentía como medio polaca y media alemana. Ahorita me siento como si fuera un tercio alemana, un tercio polaca y un tercio mexicana. Es que me acostumbré tanto a la mentalidad mexicana y me encanta, me encanta, no se puede imaginar. Quizá un pedacito de mi ADN tiene su origen en México. ¿Quién sabe? Lo explicaría porque amo este país, esta cultura y todo. <lacht> Jetzt muss ich das übersetzen. Ok, me wurde geschrieben. Du siehst ziemlich glücklich aus für eine Deutsche. Solltest du nicht sauer aussehen. Ok, man muss dazu sagen, liebe Leute. Mir wurde unfassbar oft gesagt, boah, wenn du Deutsch redest, du hörst dich irgendwie so wütend an, die Wörter klingen so hart. Und ihr wirkt irgendwie alle so, als wärt ihr dauerhaft sauer. Ja, Leute, was soll ich sagen? Vor meinem Mexiko-Trip war ich der festen Überzeugung, ich sehe nur nicht so wütend aus, weil ich eigentlich Pole in Deutschland lebe. Ich muss sagen, vor Mexiko habe ich so das Gefühl gehabt, okay, die eine Hälfte ist polnisch und die andere ist deutsch. Jetzt muss ich sagen, nachdem ich in Mexiko war, fühle ich mich ja schon so ein Drittel mexikanisch, ne? Also ich würde jetzt mittlerweile sagen, ich bin so ein Drittel Polin und so ein Drittel Deutsche und so ein Drittel Mexikanerin. Ich bin mir auch sicher, wenn ich meine DNA geprüfen würde, da müsste so ein kleines Bruchstückchen auf jeden Fall irgendwie aus Mexiko sein oder zumindest aus Lateinamerika. Vielleicht mache ich das ja irgendwann und wir finden es gemeinsam heraus, Leute. Ja, aber, nee, jetzt mal ehrlich, ich finde auch, die deutsche Sprache klingt im Verhältnis zu anderen Sprachen auf jeden Fall deutlich härter. Und es ist echt schade, weil die Deutschen sind halt eigentlich echt ein nettes Völkchen. Aber sie wirken echt, wenn man das mit anderen, viel, viel weicheren Sprachen vergleicht, auf jeden Fall vielleicht so ein kleines bisschen sauer. ¿Qué fue lo que más te gustó en Cancún? Es una pregunta muy difícil. O sea, me encanta todo en Cancún. Creo que el mar... Pero es difícil, o sea, bueno... Ya sé que voy a responder. A mí me encanta comprarme unos taquitos al pastor, un coco limón y sentarme en la playa con amigos. Disfrutando el calor, el mar, la comida, todo. Y ya, así no tengo que decidirme. La pregunta que me fue: ¿qué am más en Cancún gemocht habe? Ich fand es gerade ziemlich schwierig, das zu beantworten und jetzt habe ich eine sehr gute Kombi. Ich habe am meisten gemocht, mir zuerst Tacos zu kaufen, Tacos al Pastor, das ist meine lieblings Mir danach mein Lieblingsgetränk aus dem OXO zu kaufen, das ist so ein Supermarkt. Und mich dann mit meinen Freunden ans Meer zu setzen und die Sonne zu genießen, das Meer und das Essen. Und natürlich auf jeden Fall auch meine geliebten Iguanas. Y obviamente las Iguanas. Willkommen zurück. Wie lange bleibst du, bis du wieder nach Mexiko fliegst? Wie die Leute davon ausgehen, dass ich nach Mexiko zurückfliege. Ich weiß es nicht, liebe Leute, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal noch ein Weilchen hier studieren und dann werde ich mich nochmal für ein Auslandssemester bewerben. Aber ich weiß noch nicht, vielleicht mache ich auch ein Praktikum oder so. Ich muss mal gucken, was am sinnvollsten ist in meiner Studienlaufbahn. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal ein Weilchen nochmal hierbleiben. Bienvenidos in Alemania. ¿Cuánto tiempo te quedas por acá hasta que regresas a México? Es una buena pregunta. Es que no estoy segura, porque depende de muchas cosas. Depende de mi próximo semestre, de mi universidad de origen, de la universidad en Cancún y si van a aceptar mis asignaturas. Quizás sea mejor hacer una práctica, pero hoy en día no sé. Espero regresar muy pronto a Cancún. Bringst du mi iguana mit? Ganz ehrlich, ich würde dir unfassbar gerne eine iguana mitbringen. Ich hätte mir auch selber gerne eine mitgenommen. Aber wir würden sie einfach unglücklich machen. Stellt euch vor, eine iguana, die sich jeden Tag in der karibischen Sonne sonnt. Stellt euch diese iguana in Deutschland im Winter vor. Si würde so leiden, das kann ich nicht antun, es tut mir leid. ¿Podrías traerme una iguana? Es que me gustaría mucho, pero no puedo. Imagínate, esta iguana, la que se está bronceando en el sol, en el Caribe, vive en Alemania. Imagínate, esta iguana va a tener frío y ya no va a poder disfrutar del sol. Imagínate esta vida para una iguana. ¡Qué horrible! Ich freue mich, wenn wir wieder shooten. Ich freue mich auch sehr, wenn wir wieder shooten. Ich kann es kaum erwarten. Ich freue mich tatsächlich sehr auf die folgenden Fotoshootings in Alemania, würde ich sagen. Oh, ich mische schon total die Sprachen, Leute. Ich freue mich sehr auf die folgenden Shootings. ich estoy emocionado por tener una sesión de fotos contigo. Ich ja, das ich will wieder Fotoshooter also ich bin sehr emotional. Wie lange hat es gedauert, bis du beim Paulians Fortschritte gesehen hast? Das kann man nicht so konkret sagen. Ich persönlich habe ein paar Fortschritte gesehen nach ein paar Wochen. Aber Leute, es stagniert auch immer wieder zwischendurch. Es ist nicht so, dass es immer nur konstant bergauf geht und ihr euch durchgehend verbessert. Zwischendurch hat man so Momente und auch so Wochen, wo man gefühlt immer nur auf der Stelle bleibt und nicht vorwärts kommt und sich einfach nicht verbessert. Und man sich so denkt, boah, war das jetzt schon? Ist das schon mein Limit? Nein, Leute, ihr müsst den Druck rausnehmen. Wenn ihr den Druck rausnehmt, dann geht's irgendwann wieder bergauf. Genau dann, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Also bleibt dran es que yo solamente puedo decirles mi experiencia personal eso no significa de que es lo mismo con usted es que yo necesitaba algunas semanas y ya me di cuenta de que ya me mejoré pero a veces hay episodios en los que tienes ese sentimiento de que no me mejoro o sea hago lo mismo como hace tres semanas y no estoy mejor ni un poquito más y eso es normal si quieres ver el progreso tienes que aceptar estos episodios en lo que no se cambia nada y eso es completamente normal No puedes tener todos los días un progreso así constantemente. Eso no existe. Somos humanos, no máquinas. Por eso acepta este punto muerto, no pasa nada, vas a mejorarte pronto, pero acepta este punto para poder mejorarte. Muchas gracias por ver este video. Vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe euch hat dieses Konzept gefallen und wir sehen uns im nächsten video wieder. Espero, Espero que les guste este concepto de este video y que nos veamos pronto. Hasta luego. Bis ganz bald, liebe Leute. Tengo, no voy a decirlo, tengo muchísimos pelitos por acá. ¿Qué pasó? <risas>